Der Hort, der jetzt im Kindergarten ist, zum Teil schon auch in der Schule, weil der Kindergarten nicht mehr genügend Platz hat, wird hier eingebaut im Begegnungszentrum St. Franziskus. Dann wird hier praktisch der Hort sein und drüben der Kindergarten. Und das ist eine gute Möglichkeit für den Kindergarten und auch für den Hort. Die Schule ist gleich nebenan, also eigentlich eine ideale Idee, hier den Hort einzubauen. Und das kostet jetzt noch ein Jahr vielleicht. Arbeit. Zunächst werden im Innenbereich die gesamten abgehängten Decken rausgebrochen. Dann werden die weiteren Abbrucharbeiten, Bodenbeläge, äh, dort wo Öffnungen für Heizung sanitär erforderlich sind, dort wo überflüssige Rohrleitungen sind, werden die entfernt. Das, ist, das sind die nächsten Arbeiten. Dann eben mit einem Versatz von drei bis vier Wochen beginnt dann die Rohbaufirma. Äh, die wird dann äh, den neuen Aufzugsschacht einbauen und auch weitere Maßnahmen, die so wie sie erforderlich sind für die haustechnischen Gewerke. Es ist ein Bau aus den 70er Jahren. Das Gebäude hat im Außenbereich, also wenn man jetzt mal außen rumläuft, hat einfach kaputte Fenster inzwischen. Die Holzfenster sind marot, müssen erneuert werden, sind auch seitdem nicht erneuert worden. Erneuern wir komplett. Die Böden müssen erneuert werden. Es wird aufgrund auch des Einzugs des Horts, im nördlichen Bereich zieht eben der Hort ein, ziehen wir auch Akustikdecken ein, auch im vorderen Bereich. Ganz wichtig ist im Untergeschoss, die ganzen Sanitärräume werden neu gemacht, sind seitdem auch seit dem Bau damals nicht erneuert worden, seitdem nichts gemacht worden.